So Leute, wir sind hier wieder. Ja, wir haben nur kurz in den Inventar geguckt. Weil... Ja, und ich muss... Ich habe vergessen, den neuen Boden auszurüsten. Der. Oh. Neues Ziel, hole dir den Stab. Okay. Oh mein Gott, Ach, was oh. Du? Ich geh weg, geh weg. Bestimmt, ich wollte was? Ach du Namenloser, wer ist da? Das ist so ich muss dich heilen, ich heilig, muss dich heilen, egal ob ich. ich hab mich. Oh. Sollte ich eigentlich ein. Ich glaube, ich sollte nicht einen auf drauf gehen machen. Ja, ich bin nämlich ja. schon gestorben. Pass auf! Oh. Wir haben schwer. eine team wiederbeleben jetzt noch. Nee, eine. Jetzt ein. Hier noch eine. Okay. Schotzt, ich dich oh. von Der ist schon generell stark genug. Wie mit Pfeil und Bogen Da oh. musst du nicht. Da musst du die nicht heil ah. halt dich ich kümmere mich schon darum Du kümmern uns beide gerade darum ja ich ah. heiße kommen die ganzen kleinen ah. die kleinen sind oh. Oh. müssen weiter drauf oh, ich bin fast tot oh hundi helf hundi helf Nein! Nein, ich hab' die! Mm. Oh. Ich hab' wenig Teile und du hast wenig Leben. Boah! Und gleich spawnte noch mehr Typen. Wo ist er überhaupt? Dort! Er ist da drüben! Höh! die, und die ich suche ein Leben. Das ist so scheiße! Boah! Ja, oh! Einen. Die ist tot! Oh. Letz, letzte Chance! Das ist aber der Endboss! Da bin ich mir sicher! Das ist definitiv der Endboss! Jetzt müssen wir mit Messer ran! Wie gefährlich ist das? Oh! Nee, ich hab noch, ich hab noch Feuer! <lacht> ja, ist tot! Hab... Die ist für mich, die ist Nein, die ist... Aber die selten! Die besser oder schlechter? Die schlechter. Warte, guck mal kurz auf der... Nee, die andere ist schlechter. 41 Gesundheit. Okay, die ist besser. Die Aber du hast nicht... Glück. Okay, lass gucken, ob das jetzt der Endboss war, wenn nicht so dir war. Das heißt, das so wichtig. Das war nicht der Endboss. Nee, das sind nur Minimops. Das sind nur Mobs, nicht Böse. Was sind das? für Viecher?! Was ist das? Ich weiß es nicht. Ja, es ist so komisch. Ich hasse es für Litter, wenn man keinen Bogen hat. Oh, ich muss heilen. Heil dich. Ich habe noch Binnen. Ich kann, ich kann, ich kann kein Heiltrank nehmen. Ich, dann, kann kein dann ich hab in Ecke und Ich habe noch genug Leben und wenn ich wenig Leben habe, ich hab einen Heiltrank. Oh. Hey, warte. Ha hast du eigentlich schon gesehen, wenn du eine Heiltrank trinkst, da gibt es so eine kleine Reichweite? Das heißt, man kann auch andere damit heilen. Okay, dann, dann machen wir das beim nächsten gesehen. Mal. So, wir versuchen noch eine Map, aber dann ist es wieder Ende des Videos. So, Leute, hier sind wir. Alter, der ist ultra spannend. Oh, ich hätte es eigentlich gern gesehen. Alter, ja. Müssen wir eh nochmal machen. Können wir nochmal machen. Hm. Was zur? Da sind wir einfach direkt Big Mops. Jo, einfach direkt am Anfang schon übertreiben, alles ja. klar. Ich habe schon ein Viertel verloren. Jungen Viertel! Die Hälfte! Oh mein ich. Gott, ich bin einfach fast tot, ich bin da fast tot! heilfang ist zu früh um zu verbrauchen. Ja. Viel zu früh. Klar, wenn man... <lacht> Die Nerven! Ja. <cultivate> Diamond! Oh. Ich finde, der hätte jetzt mal was blocken können. Naja, das ist eigentlich war nur ein Diamond-Typ. Naja, ich kriege ihn mit meinem Diamond-Typ. Naja, die macht auch wieder viel Damit Ich meine. Naja, also ich meine. Ja! Ich meine... ja ja. Der hat einfach einen Morgenstern. Den will ich auch. Magier! Nein, wir können nicht den Magier besiegen. können die Magier besiegen, aber verstehen. Nee, nee, nee. Es ist ein Zaun. Irgendwie bei dieses Zäune können wir einfach nicht drüber schießen. ich Du hast den gehen. Jetzt Zeit für den Heiltran. Zack! Oh, ich hätte den Heiltrang nicht benutzen sollen. Vielleicht, wenn du auch ein bisschen Schaden kriegt hättest, weil jetzt musst du auch deinen Heiltrang verschwinden. Ja, Gleich. Du du Gleich verschwenden. Ja, wir haben ja noch das Herz. Ja, stimmt. Oh, erstmal benutzen. Ja, benutzen. Und, und, und, und, und, und, Oh! Ich geh dahinter. Oh, ah, keine Sorge. Ich hab mich schon. Oh! oh Schade, du hast mich nicht mitgeheilt. Na ja. Bleib du dahinter, ich hab das. Oh, danke. So, erstmal heilen. Ich hab alle. Okay, nicht alle, aber Ich hab fast alle. Ich komme auch mit rein. Oh! <lacht> oh. <lacht> <lacht> ja, hier sind wir. Ich habe einen oh. Elite-Bogen, aber den kann ich jetzt nicht auslösen. Elite-Bogen? Das habe ich schon recht oben gesehen. Okay, voll, fertig. Warte, warte, ich warte, ich helfe dich schon. Muss nicht heilen, ich mach schon. Vielleicht tue ich ja mit meinem Heiltrank nicht mit Heil. Ja, ja habe ich Heil. Okay. Das, das ist jetzt unsere neue Taktik. Einfach mit Heilen. Ja, Die anderen kann sich für den anderen auch oh. Boah. Was? Wie bist du so schlecht tot? Du musst jetzt. Mit das ist nicht dein Ernst. Du kannst mich. Beeil dich, beeil dich, beeil dich. Beeil dich, bitte beeil dich. So. Komm her, ich hab, halt, ich hab, ich habe ich nicht mehr habe okay, bei mir geht's, ich hab das, habe nee, ähm, ich habe aber nur auf. ich habe ich nimm ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe ich habe das ich ich habe ich habe du dieses Guck mal, Ich hab was anderes bitte gemacht. Was denn? Hier. Oh stimmt. Oh. Aber ich hab keine Feine mehr. Trinkt mir jetzt auch nichts. Aber ich trink mich schon irgendwann. Du hast Feuerköcher, also das hilft. Feuerköcher, da hast du Zusatzfeine. Warum benutzt du halt einen mit Weil ich nicht mag, Ich will verstehe Oh. Ich bin gefallen, du musst denken. Oh nein! Gehen. Oh, und unser erstes Teamleben. Also. Na Naja, egal, oh. wir sind ja schon bald. So, so, so, so, so. Die müsste so, so. Du du langsam an die Kiste kommen. Die Kiste. Okay. Das Gute ist, oh. dass schlafen hier auch essen. Ja. Oh. Bleib in der Heilstation, ich kann raus. Oh. Komm her. Komm her, ich hab eine Heiltrank. Aber du auch. Da macht mit, oder? Ja. Ich bin voll power, du wirst hier noch aufnehmen. Oh. Oh. Ja, ich hätte ihn noch viel brauchen. Benutzt du deinen, ich komme länger klar als du. du! Ich hab gerade ich wollte den gerade benutzen und dann bin ich gestorben. Boah. Komm schon, komm schon. Nein. Oh, eigentlich wollte ich dich damit heilen, aber egal. Scheiße! Ich hab ja eh gleich Heiltrank. Das heißt, wenn ich du hier ja noch, noch brauchst, hast du drei. Kann. Das nicht. nicht, Ja. Und wenn dann kann ich dir auch wieder helfen, ja. weil hier da unten dieses ähm, der ist über ein... schlechter. Oh! Ich muss gleich noch mal gucken, ich weiß nicht genau, mit der Technik. Ich brauche so Pfeile. ich, brauch... ja, ich habe 13 Pfeile. Wieso etwas? Ja. Äh... Oh, oh, oh, oh! oh. oh. oh. Was Eben oh oh, oh, oh! oh, komm, komm mit. Nein. Nein! Warum genau jetzt? Oh, Digga! Komm her, komm her, komm her! Komm oh. her! So, jetzt bin ich. Was? ich Vielleicht war sie zu weit in, in mir drin. Oh. Naja, egal. Mein, mein Regenerations totem ist auch wieder. Das heißt, ich bleib dann ich auch noch hab ein drin. Ich ein Oh, ich bleib da noch ein bisschen drin. Ja, ich du Hilfe brauchst einfach. Bleib nicht. Ja. <lacht> <lacht> ah, ha, ha. Uff. Haha, jetzt hab ich wieder den Schlüssel. Oder? Einen. Du! Ken kommt mir. Diese Folge wird da. Das sehe ich schon. Komm. Na, wir können ja auch schneiden und alles. Also... Ich habe irgendeinen neuen Bogen bekommen, aber ich weiß... Ich hab irgendeinen neuen Bogen. Ich brauche jetzt ein gutes Lebensmittel. Was? Wo ist der Schlüssel? Wo ist der Schlüssel? Er ist zu Oh, und wir haben es nicht bemerkt. Cool, ja. mmh. Der kann nicht so schnell sein. Der muss hier irgendwo noch sein. Der ist da unten. Wo da unten? Hast du ihn gesehen? Ja, da. Siehst du, er, kann, er ist nicht so schnell. Nee, der war da am Sitz. Das habe ich doch gesehen. Wenn nicht, mache, dann machen ich eine Karte machen. Oh fuck! Oh! Oh! Ich oh. habe den einfach oh. nur mit zwei Zentimeter. Ja, ich habe auch dieses Schweinefleisch benutzt. Also Hilfe? Ja, ja, ja, dringend, dring, dringend, ich habe kein. Heimisch nein, ich nicht hinlegen. Nein, ja. halt. Bin ich auch noch in den Wind. Bleib im Mies. Warte, ich hab ich hab gleich wieder aktiv. Ich hab gleich wieder aktiv. Du kannst ihn ja. Oh, du hast keinen Teil mehr und ich hab schon TNT. Mm, ach, ich äh, du mal. hast was. Ich ich geh okay. Kann, komm, komm, komm, komm, komm. Ich traue mich noch nicht so viel mitzogen. Also klar, ich hab ihn getragen. Oh. Äh, uh, weg in der ja, Minecraft ganz schon macht so viel Spaß. Ja, vor allem zweiter Lange macht gar nichts zu Ja, weil. Junge, das sind so harte Endbüsse. Ja, ich. Oh, wieder vorräte. Ja, okay. Öffnen. Ach du Pfeil. Ich hab schon geöffnet. Kief, ich brauch Pfeil. Ich hab's versieben. Ich Ach, ich habe schon noch 20 Sekunden Regeneration, 20 Sekunden, also nur noch 15. Ja, das ist nicht Ich war die Fackel. Wir sind draußen von der Burg in der frischen, nicht Sonne, sondern Nacht. So, zack, zack, zack, zack, zack. Ach Gott. egal was es ist, ich besitze einen Bahn. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. So, wir müssen eigentlich nicht so unbedingt diese Monster umbringen. Weil wir müssen eigentlich nur an den Zielort. Ah! <lacht> Muss da ja ist okay. Ich habe auch noch Heiltrank und wenn da noch Generation nicht jetzt schon kann Jetzt nicht so, Leute. So, wir sind gleich wieder da. Alles, ich so, Leute, wir tun jetzt einfach kappen, weil. Sonst wird dieses Video noch zu langweilig, wir wollen noch eine kurze Folge machen, damit wir mehr Episoden bekommen, weil zu wenig Episoden für Minecraft Dungeons, das wäre nur langweilig. Also wir sehen uns dann bei den nächsten Folgen wieder. Ciao!